Der US-Autohersteller Tesla hat nach zwei Jahren Bauzeit sein Werk in Brandenburg eröffnet. Die sogenannte Gigafactory ist die größte Elektroautofabrik in Deutschland. Zur Übergabe der ersten dort gefertigten Fahrzeuge kamen auch Bundeskanzler Scholz und Bundeswirtschaftsminister Habeck. Die Fabrik in Grünheide bei Berlin wurde in Rekordgeschwindigkeit geplant, genehmigt und gebaut. Knapp 6 Milliarden Euro sollen die Investitionen in den ersten europäischen Werksstandort von Tesla betragen. Es gehört zum Konzept von Tesla, dass Elon Musk selbst in einer großen Inszenierung die ersten Fahrzeuge an Kunden übergibt. Alles ein Superlativ, das Werk eine Gigafactory, Rekordbauzeit, die Produktion fast völlig automatisiert. Jedes Fahrzeug, das wir bauen, wird ein weiterer Schritt in Richtung einer Zukunft mit nachhaltigen Energien sein. Für die Region östlich von Berlin bedeutet die Ansiedlung von Tesla einen Wachstumsschub. 12.000 Arbeitsplätze sollen entstehen, 500.000 Fahrzeuge jährlich produziert werden, die Fabrik mit 100% Ökostrom betrieben. Mit der Produktion von E-Autos passe Tesla zudem gut zu den Klimazielen der Bundesregierung. Tesla hat sich für Deutschland entschieden, weil sie davon ausgehen und erwarten, dass sich der Verkehr in Deutschland elektrifiziert und das in großer Geschwindigkeit und dass Deutschland ein Leitmarkt wird für E-Mobilität. Das Land Brandenburg hat den Bau kräftig unterstützt. Nur etwas mehr als zwei Jahre dauerte die Bauzeit, weil Tesla auf eigenes Risiko mit Ausnahmegenehmigungen bereits bauen durfte, bevor Umweltverträglichkeitsprüfungen und Anwohnermitbestimmung entschieden waren. Dagegen protestieren heute Anwohner und Umweltverbände. Insgesamt ist die Ökobilanz sozusagen lokal vielleicht besser. Aber die Dinger müssen ja erstmal produziert werden. Die verschlingen unglaublich viele Ressourcen lokal, nämlich zum Beispiel Wasser, was hier in Brandenburg wirklich ein dramatisches Problem ist. Die Bundesregierung hingegen sieht die Ansiedlung von Tesla und den schnellen Genehmigungsweg als Vorbild für den geplanten Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 23. März. Unter Hochdruckeinfluss bleibt es sonnig und warm. Vor allem im Osten Deutschlands steigt allerdings wieder die Waldbrandgefahr. Heute Nacht gibt es in Küstennähe noch ein paar Schleierwolken. In der Nähe von Flüssen und Seen sind hier und da flache Nebelfelder möglich. Sonst ist es sternenklar und morgen wieder sonnig. Am Nachmittag können über dem westlichen Bergland ein paar harmlose Quellwolken auftauchen. Im Westen heute Nacht teilweise 7 bis 5 Grad, im übrigen Land wieder vielerorts frostig. An der Ostsee morgen um 10, an Rhein und Mosel bis 20 Grad. Auch am Donnerstag viel Sonnenschein und weiterhin sehr warm für die Jahreszeit. Am Freitag gibt es vor allem im Norden sowie im Bergland auch Wolken, sonst ändert sich wenig. Auch am Samstag oft sonnig. Von den Küsten ziehen häufiger Wolken heran, aber es bleibt trocken. Ingo Zamperoni hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Wie gelingt Berichterstattung unter Kriegsbedingungen? Interview mit der Nachrichtenchefin des ukrainischen Fernsehens. Und Delivery Day in Grünheide, wie Tesla in Brandenburg durchstartet. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.